Seit der Gletschermann im Spätsommer '91 zufällig von Bergwanderern entdeckt wurde, vergehen Mediziner und Geschichtler mit den sensationellen Fundstücken. Sie liefern die bislang aufregendsten Einblicke in den Alltag einer längst untergegangenen Welt. <lacht> oh, hallo. Ja, äh, Neues vom Urologen. Das, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich habe vor ungefähr 5.000 Jahren auf dem Berg gegen die Römer gekämpft und Währenddessen Und gestorben, erfroren. Das? Na? <lacht> Na lustig. Sie auch spitz. Ja. Da bleibt ihm die Spucke weg. 160 kW, 230 Sitze, ACS, getötete Rundumverglasung und das alles zu einem super Sonder-Elsen-Angebot. Naja, ja, ganz hübsch. Aber, Herr Nachbar, es hat Steinzeiten gegeben, da ist man sehr gut ohne Auto ausgekommen. Na, ja. hören Sie mal, ja. wir leben doch nicht mehr in der Steinzeit. Obwohl, Sie leben doch so primitiv hier. Primitiv? Viel ah. lief, viel lief, viel Kennen Sie den hier? Den Stötzi, der Steinzeitmensch, der Gletschermann. Sieht aber nicht sehr gesund aus. Scheint ihm nicht bekommen zu sein, die Scheiße. <lacht> <lacht> Wenn Sie fünf Jahre alt wären, Sie würden auch besser aussehen. Ach, so ist der Knabe. Dafür hat er sich ganz gut gehalten. Und das alles ohne Auto, ohne Auto, ohne Waschmaschine, ohne Fernsehen. <lacht> Machen Sie mal einen Punkt. Auf so ein bisschen Ort wollen Sie auch nicht verzichten. <lacht> In der Höhle sitzen und an den Kopf nagen. Das halten Sie keine drei Tage aus. Aha. <lacht> Morgen geht's los. Hier soll ja wohl irgendwo eine Spille sein. Ja. Hier, Ihr Kampfvorleger. Ja, danke. Viel Spaß in der Scheiße. Werde ich haben. Oh, Solche Nachbarn hat es vor fünf Jahren bestimmt noch nicht gegeben. Der alleine ist ja schon ein Grund, in die Steinzeit auszuwandern. Nicht? Der hat doch keine Ahnung, wie wir damals, ja, wir gelebt haben. Nicht? Steinzeitmenschen waren scheiße Ihr Mittagessen war menschenbreit Sie jagten wochenlang nach Menschenbeute Es gab keine Menschenmarkt wie heute Ich lass mir wann Haare wachsen Es täglich sieben Menschen wachsen Den wildesten Mammut wird Angst und Bang Vor meinem berühmten Steinzeit geschossen Ich zieh an meine Steinzeit Tüte und Damit werde ich nachher breit Ich reise rüber. Die Albrei als Steinzeitmensch in die Einsamkeit. Meine höhlen liegt im Erdgeschoss. Meine Höhle liegt in meiner Höhle. Meine iPhone liegt in meiner Höhle vor meinem berühmten Höhlengang. Ich brauche keine Tür. Los, muss weder für Strom und Heizung lecken, noch über Corona den Koch mir zerbrechen. Statt Fernsehen habe ich ein Bild an der Wand von dem Stier und von mir im Flammensgewand. Und später wird einmal der Streit enthält ob alle Menschen von mir abspelzen, ob alle Menschen von mir abscheißen.